Hi, ich bin's Lukas von History London und wollte nur mal sagen, dass diese Woche kein richtiges bzw. vernünftiges Video kommen wird, aus dem Grund, dass ich gerade eine Kehlkopfentzündung habe und somit keine hochwertigen Videos machen möchte, da ich eher meine, meine Stimme schone. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und es wird auch nicht allzu lange dauern, denke ich mal. Nächste Woche wird das Video wahrscheinlich wieder ähm, gut kommen und ich werde auch den Ausgleich bieten, dass nächste Woche höchstwahrscheinlich zwei Videos kommen, solange alles hinhaut und ja, na ja, wollte ich auch nicht sagen. Haut da rein. Ciao.